Mein Kumpel Luki hat mich gestern angerufen und hat gesagt, Hey Anni, hast Zeit? Willst du ein bisschen ballern gehen? Ja, da war es schon passiert. Wir challengen uns äh, immer, wer kann den Geist Türen setzen? Er kommt von hinten, ich von vorne, wir kreuzen die Wege. Ja, generell bin ich ein Mensch, der einfach schnell leben will. Schnell auf der Piste, äh, schnelle Entscheidungen treffen, immer am Limit irgendwo. Und natürlich sich selber immer challengen. Das ist, das ist wichtig für mich und auch für Lucky. Und Mit dem Städten rauf und runter fahren, Ski rauf, volle kann ich wieder runter. Da werden die Oberschenkel richtig dick, also da tut es auch irgendwann mal weh, aber da beißt man dann einfach durch. Den perfekten Fern zu setzen, die Fliehkräfte zu spüren, wirklich über den Schaufelzug zu fahren, im Schuh zu merken, wie der Fuß geht, das, das macht's aus. Da bin ich glücklich. Also so muss der perfekte Schuhmoment sein.